Du Sollst einfach schweigen und tun, was man dir sagt, weil man als guter Bürger die Dinge nicht hinterfragt. Du sollst damit leben, dass es das Kriegen nur mal geht. Das Schwache. Wird stark vorbei die Nacht. Der perfekte Moment für den Glauben heißt jetzt: Wir halten unsere Lichter hoch und die Dunkelheit wird verdrängt. Unsere Lampen brennen hell, denn der Sturm hat sie entfacht. Der perfekte die Natur, du liebst, wenn deine Kinder lachen und Freude und Leben pur. Dafür lohnt es sich zu kämpfen, dafür lohnt es sich zu sein, in deinem Herzen spürst du diese Hoch. Und die Dunkelheit wird verdrängt, unsere Lampen brennen hell.